Ich habe mir jetzt einen Kaffee und das Frühstück mache ich jetzt im Auto. Weil ich nicht hier auf dem Präsentierteller sitzen will. Da hier abseits vom Hauptweg geht es. Da sind nicht so viele Leute. Und da vorne gibt es bald einen Cache. noch ungefähr 300 Meter. Ja, wie gesagt, der Kesch nennt sich schlechteres Brunnen. Ich hab's gefunden, weil der Ast, der dort liegt, so auffällig, auffällig falsch liegt. Is it what und, so weiter kontrolliert, aber Wir brauchen Wir können auch in Berlin. Wir können auch dann Berlin. Wir können Danke. Danke. Ja, direkt hier im Strahlungsbereich, schön warm hier, gibt's. Ich zeig gerade auf 7 Meter Abstand. Mal schauen, was es hier gibt. So, schief, aber es macht nichts. So, ich zeig dir immer noch 6 Meter. Aber ich fühle mich schon ein bisschen beobachtet. Ich wollte mir gerade nicht erinnern. Steinfelsen, die Grausicht, auf, lautet die Brücke. Der Berg. <lacht> Ich kann auch nicht aussprechen, wie das auf Tschechisch gesprochen wird. Ein flacher Berg mit zwei Gipfeln an der Grenze mit Deutschland, die durch seinen südlichen Gipfel. Der Gipfel des Bergs wurde schon im 18. Jahrhundert besucht. Auf dem südlichen Gipfel waren bis Jahre 1945 zwei Gaststätten. Aber die tschechische Hütte ist nicht weit. Die deutsche Hütte dient noch heute. Im Jahre 1891 wurde auf der nördlichen in Deutschland ein Steinobau ausgestürzt und eine Gasträtte gebaut. So, der nächste Cash hier kurz vor dem Turm heißt... Lützputz 5.0 Einen Hinweis gibt Steinreich. Ich glaube, ich habe ihn schon. dein Reich komme, wie im Himmel als auch werden. Oh, ist ja niedlich. Hätte hier eine größere Dose erwartet. So, aber jetzt müssen wir nur stark weiterlaufen. Nach Jonsdorf. Den Turm lassen wir außen vor. Den muss wir sowieso nicht mehr aus, von der Hütte aus. Und wir laufen noch bis ran. Ja, wer zu faul zu laufen ich kann auch damit fahren. Wir nämlich schon mitten im Skigebiet. Wird knapp. Ist um 5 Und ich weiß es nicht genau jetzt. 17.20 Uhr. 17.10 bis 17.20 Uhr fährt das Tuch. Kann passieren, der ist weg. Thema Schmalspurbahn fällt mir immer wieder der Spruch ein, den meine Tante früher immer gerne rausgehauen hat. Habe ich mich als Kind, hat mir das immer gefallen. Ich zitiere ihn mal trotzdem, obwohl er heute gegen sämtliche Regeln verstößt und zutiefst rassistisch ist und gegen Dicke und gegen Polizisten und was weiß ich, gegen was noch, aber ich traue mich trotzdem den auf offen Zug. Zu bringen Eine kleine Dickmadam, vormal mit der Eisenbahn. Eisenbahn, die krachte, Dickmadam, die lachte. Lachte, bis der Schutzmann kam und sie mit zur Wache nahm. Auf der Wache wird sie frech, baut, da hat sie eine Wäsche. Ja, meines Erachtens ging der Spruch noch weiter, aber... Ich habe jetzt weder im Internet noch in einem alten Buch, weil ich habe die restlichen Verse gefunden. Ich kann mich eigentlich erinnern, dass es da noch, noch mehrere Folgen gab. Ja, hier vom Bahnhof Berzdorf habe ich jetzt noch vier Kilometer zu laufen. Also ungefähr ein Stündchen. Ganz entspannt. Schön durch den herbstlichen Wald. Der bald schwarz Ich laufe ja jetzt hier direkt über Alpin sondern rechts dran vorbei. Ja, Hunger habe ich zwar keinen, aber ich denke mal, dem Namen nach gibt es da auch nichts zu essen. Wir so, haben heute ungefähr 12 Meter gelaufen, nie als bisher. So, schönes schöne Stübbel getrunken und die schöne und und noch schöne es zuerst, ich schöne